Unsere Garage macht speziell, weil sie A, ich glaube, es ist die schönste Garage die es in der ganzen Schweiz gibt. Vom Optischen her, vom Gebäude. sehr spezielles Gebäude und mega toll, um hier zu arbeiten. Plus, finde ich, haben wir ein sehr junges Team dazu. Also, wenn ich äh, unsere Garage könnte mit einem Wort beschreiben könnte, dann wäre das äh, dynamisch. Von meinen gelernten Fähigkeiten hier kann ich recht viel brauchen. Also, ich habe daheim ein Töffel, an dem kann ich gut umschrauben und auch wenn meine Eltern es nicht weiter wissen beim Auto, gewisse Sachen kann ich auch schon selber schauen. Das Besondere, dass ich die Lehre hier mache, ist sicher ein grosses Team. Es gibt viele verschiedene Leute. So kann ich auch sehen, wie verschiedene Leute an den Autos arbeiten. Ich kann so auch schauen, was am besten ist und auch viele verschiedene Wege lernen und das Problem lösen kann. Das Spezielle unserer Garage ist, das, dass wir mehr sind. Wir haben äh, vom Kleinwagen bis zum äh, großen Luxus-SUV alles Mögliche. Das junges Team, die U kultur bei uns. Äh, wir reden alle miteinander offen und äh, sind füreinander da. Ja, bei uns kann man, sicher gut, äh, kann man sich sicher gut weiterentwickeln. Die Möglichkeit ist es bei der EMFRA allgemein. Vor allem in unserem Betrieb wird das sehr gefördert. Mit der Geschäftsleitung kann man immer eine Lösung finden.